you mm -hmm. Hi, wir sind die Orsens, wir sind eine Rapband aus Stuttgart. Also das OZERT, Hashtag OZERT, äh, war ein fiktives Konzert. Wir hatten die Idee schon äh, ich glaub, vor zwei Jahren, haben es jetzt aber erst durchgezogen. Das war ein Drehbuch, wie ein Theaterstück quasi für ein Konzert, das aber nie stattfand. Das heißt, wir saßen in einem Raum mit 25 Leuten, die so die, die Grundstruktur von dem Konzert gemacht haben. Da waren Hip-Hop-Medien mit dabei, Radios, äh, Künstler und wir halt selber. Also im Vorfeld wurden auch Plakate gedruckt, Eintrittskarten, die wurden gepostet, ganz viele Leute sind neidisch geworden. Es war das geheimste Konzert überhaupt. Wir haben gesagt, wir spielen unser neues Album zum allerersten Mal. Und das konnte man alles quasi unter dem Hashtag OZERT nachverfolgen, über anderthalb Stunden. Und in den Köpfen der Leuten gab es auch ein richtiges Konzert, aber dieses Konzert gab es nie. Uns ist es generell wichtig, dass wir uns nicht langweilen. Wir mögen ähm, ausgelatschte Pfade wahnsinnig ungern. Und da war das eben so ein Ding, dass wir gedacht haben, hey, wenn wir in unserer Musik schon immer dafür kämpfen, dass wir nicht das Gleiche machen, was alle anderen auch vielleicht machen oder schon gemacht haben, dann wieso das Ganze nicht endlich mal auch auf diese Promophasen, diese mysteriösen Promophasen, die heutzutage so allgegenwärtig sind, übertragen und dort auch äh, Innovation suchen und quasi neue Wege beschreiten. Also es ging gleich von Anfang an los beim Track 1 ging es schon los dass Seitenhandlungsstränge passiert sind dass Fans oder andere User auf Twitter sofort neue Sachen dazu erfunden haben und so es war ein, ein riesen Schlachtfeld an Freuden wir hatten einigen Leuten, die leider nicht vor Ort sein konnten, im Vorfeld bestimmte Zeiten gesagt, an denen sie eben bestimmte Tweets rausschicken sollten. So, wir hatten aber von vornherein ein krasses Delay, es hat nicht funktioniert, wir hatten aber auch nicht die Möglichkeit, den Leuten noch rechtzeitig Bescheid zu sagen, sodass diverse Leute dann zur ursprünglich ausgemachten Zeit völlig fehlplatzierte äh, Tweets gesendet hatten, auf die wir dann äh, reagieren mussten und da haben wir richtige Handstände machen müssen, um das in die Handlungsstränge noch einzubauen. Es hat insofern halt so dann eine Eigendynamik äh, bekommen, als wir eigentlich schon fertig waren und quasi die Leute im Büro schon alles abgebaut hatten und weggegangen sind. Haben aber Leute unter diesem Hashtag ähm, immer noch weiter äh, getweetet, dass zwei Tage später immer noch die Leute noch weiter gefeiert haben und Dinge noch passiert sind. Die Leute sind auf Aftershow-Partys gegangen, es war wunderschön, also Beste der Welt.